Die Faltschachtel besteht aus einem erneuerbaren Rohstoff, fühlt sich gut an und ist ein sehr sehr tolles Produkt, das vielfältig einsetzbar ist und mit dem großen Vorteil danach wieder rezyklierbar zu sein und wieder in den Prozess einzugehen. Durch innovative Konstruktionen könnten noch viel mehr Produkte, die heute vielleicht nicht verpackt werden, noch durch eine Faltschachtel verpackt werden. Vor allem eingesetzt werden unsere Rohre für das Aufwickeln von bahnförmigen Materialien. Das kann sowohl für Lebensmittelfolien sein als auch Frischhaltefolien. Selbstverständlich auch im Bereich der Papierfabriken und auch Rohpapiere für die Weltpapierindustrie. In dem Zusammenhang stellen Hülsen dann sehr ein wichtiger Produktionsbestandteil dar, ohne den unsere Kunden ihre Produktionsprozesse gar nicht in der notwendigen Art und Weise abwickeln könnten. Wir sind hier im Dreiländereck positioniert. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert in Maschinen und vor allem auch in Prozesse zwischen den Anlagen, da es für unsere Branche in ganz Österreich, aber auch hier speziell in Vorarlberg ganz wichtig ist, dass automatisiert wird, damit wir wettbewerbsfähig bleiben gegenüber unseren Konkurrenten im Ausland. Ich möchte heute über Berufsgruppen in der popak branche Erzählen zum Beispiel den Verpackungstechniker, wo man auf Maschinen arbeiten kann, kreativ sein kann in der Entwicklungsabteilung oder auch im Büro als Innendienst- oder Außendienstmitarbeiter oder Mitarbeiterin, sich auch in der Nachhaltigkeit weiterbilden kann mit einem Studium in der Verpackungstechnologie, das auch weiterführend... Aufstiegschancen oder Karrieremöglichkeiten in dieser Branche bietet. Für alle, die sich für moderne Verpackungen interessieren, kann ich diese Branche nur sehr empfehlen.